Ah, ja, bewertet werden kann echt unangenehm sein. Gut, dass wir in unserem Alltag nicht ständig begutachtet werden. Na, obwohl, wenn man genauer überlegt, sind hinter unserem Rücken unzählige Firmen ständig damit beschäftigt, Daten über uns zu sammeln und einzukaufen. Und diese Daten werden in manchen Fällen miteinander verknüpft, um eine Bewertung, einen Score, über uns zu erstellen. Andere Unternehmen bezahlen dann viel Geld, um diese Scores abzufragen. Denn diese Scores helfen den Unternehmen, sich ein besseres Bild von uns zu machen. Zum Beispiel bei der Frage, ob wir einen Kredit bekommen, ob wir unsere Wunschwohnung mieten können oder ob wir die Möglichkeit erhalten, auf Rechnung zu zahlen. Ist unser Score zu niedrig, kann das also weitreichende Konsequenzen für uns haben. Dass Unternehmen möglichst genau wissen wollen, mit wem sie es zu tun haben, ist verständlich. So verringern sie ihr Risiko. Aber ein Problem ist, dass die Methoden, mit denen diese Scores errechnet werden, nicht transparent sind. Welche Daten die Algorithmen in welcher Weise verknüpfen, wird von den Scoring-Unternehmen geheim gehalten. Und wir haben kaum Möglichkeiten, auf Entscheidungen einzuwirken, die mit Hilfe von Scores gefällt werden. Das lag auch daran, dass die alten Vorgaben zum Datenschutz schon lange nicht mehr ausreichten. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Einige deiner neuen Rechte betreffen diese Scoring-Praktiken. Wenn du deine Zustimmung nicht gegeben hast, darf dich ein Unternehmen zwar immer noch automatisiert bewerten, doch es muss sich dabei jetzt an enge Voraussetzungen halten. Außerdem musst du darüber aufgeklärt werden, wie eine solche automatisierte Entscheidung zustande kommt und welche Auswirkungen sie für dich haben kann. Und falls es zu einer negativen Bewertung und somit zu einem Nachteil für dich kommt, hast du erstens das Recht zu fordern, dass ein Mensch die automatisierte Entscheidung überprüft und zweitens das Recht aus deiner Sicht darzulegen, warum die Entscheidung korrigiert werden sollte. Zwar besteht weiterhin das Problem, dass nicht transparent ist, wie Unternehmen sich einen Score zusammenbauen, trotzdem geben dir die neuen Regeln starke Rechte, die dabei helfen können, dich vor Fehleinschätzungen und falschen Bewertungen durch Unternehmen zu schützen. Für mehr Filme und Infos besuche deine Daten, deine Rechte.de